Ein Hausband ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann und das ist ein Kunden in auf einen Kunden in Energieberatung, passiert. Es gehören dort diverse Maßnahmen getroffen, es gehört das Heizsystem verändert, es gehört der Innenbereich gemacht. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was sie da in den letzten zwei Monaten getan hat. Ja, bei uns ist im Herbst äh, ein Akku von einem Lautsprecher brennt worden auf der Terrasse und hat die ganze Terrassen angefangen zu brennen und ist dann über den Balkon bis ins Dach so sodass das ganze Haus betroffen war. Eigentlich ist das ganze Haus schwarz gewesen. Mitten in der Nacht rückt die Feuerwehr an und rettet, was zu retten ist. Nach der Löschaktion bleibt für Familie Lausenhammer jedoch nur ein Fazit. Es war ein bisschen ein Problem, weil wir eben ein paar Wochen, bevor die Schule losgegangen ist, war der Brand und wir haben uns da entscheiden müssen, was wir jetzt wirklich mit dem Haus machen. Durch den Rauch, das ist ja eigentlich das größte Problem, ist eigentlich ein totaler Schaden gewesen. Also es sind fast alle Möbel neu, Elektrogeräte und wir haben das halt dann genutzt, dass wir gleich äh, das ganze Haus richtig sanieren. Im Zuge des Umbaus beschließt die Familie einen energieeffizienten Weg zu gehen. Wir haben eine Ölheizung gehabt, haben uns dann an eine Hendorfer Heizungsfirma gewandt und die haben uns dann eigentlich an die Salzburger G äh, als Partner mit dazu verwiesen dass man da eine tolle Förderung kriegt und so ist das Ganze dann entstanden. Wir haben dann ähm, mit der salzburg -E zusammen die Wohnbauförderung und die Bundesförderung angesucht, haben dann auch relativ kurz darauf die Zusage gekriegt, äh, wie viel ungefähr gefördert werden wird und haben dann auch letzte Woche die Zusage bekommen zum, äh, von der Wohnbauförderung, die ist sogar größer ausgefallen, ist als was wir glaubt hätten. Mit der Förderungsaktion raus aus dem Öl weicht die alte Ölheizung schließlich einer modernen Luftwärmepumpe. Was bei unserem Haus relativ ein Problem war, weil wir ein Reihenhaus haben und natürlich die Wärmepumpe gewisse ähm, Abstände zu den Nachbarn erfüllen muss und dadurch war das Ganze nicht so einfach. oder dazu, Baumaschinen sind bei uns im Garten auch nicht möglich, weil wir keinen Zugang zur Straße haben im Garten, sprich wir haben eine Lösung finden müssen, die was ähm, umsetzbar ist finanziell sowie auch bautechnisch. Neben der Komplettsanierung kann sich Familie Lausenhammer auch noch ein paar persönliche Wünsche erfüllen. Durch das, dass der Brand auf der Terrassenseite war, waren da sämtliche Fenster, Jalousien und Markisen zum Austauschen. Wir haben das dann gleich genutzt, dass wir immer Dreifachverglasung machen können, dass wir da auch bessere Energiewerte kriegen. Wir haben auch eine Isolierung unter dem Dach, also die letzte Dachflächen gehabt, die haben wir erneuert und noch dicker gemacht als zuvor. Ein großer Wunsch von mir war eben, den habe ich verwirklichen können durch die Umbaumaßnahmen, dass wir ein Smart Home bauen können und mit dem Thema habe ich mich dann sehr stark beschäftigt und habe mir das selber das ganze Smart Home damals eingebaut und versuche jetzt den einen oder anderen dort durchzuhelfen. Schon nach drei Monaten kann die Familie wieder in ihr Haus einziehen und Weihnachten zu Hause feiern. Mit dem Umbau und der Beratung ist René Lausenhammer mehr als zufrieden. Man kann es gar nicht mit zufrieden bezeichnen, weil ohne das Salzburger AG hätte man gar nicht gewusst, dass es diese Förderung grundsätzlich immer gibt und das Positive dran ist, da haben wir erst letzte Woche Bescheid gekriegt, die Energieförderung ist immer höher ausgefallen, als was wir eigentlich angenommen haben, also es ist eigentlich einmal umgekehrt, wie man es sonst immer hat, dass man ein bisschen so die Enttäuschung hat, es ist eigentlich immer besser worden. Wir warten jetzt eigentlich nur mal auf den Raus auf den Öl-Zusage äh, Zusage haben wir, was genau da kommt, dann wäre das Ganze eigentlich eine sehr, sehr positive Sache gewesen. Die Familie Lausenhammer hat die Ölheizung gegen ein klimafreundliches Wärmesystem, in dem wir eine Luftwärmepumpe getauscht. Es gibt verschiedene Orten von Förderungen. Wenn man beispielsweise die Bundesförderung mit der Energieförderung des Landes kombiniert, kann man je nach Heizsystem zwischen 7 und 11000 Euro an Fördermitteln rechnen.